Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein Bananenexperiment. Für das Bananenexperiment braucht ihr einen Zahnstocher und eine Banane. Mit dem Zahnstocher piekst du jetzt keine Löcher in die Banane. Ihr könnt daraus eine Botschaft machen, so wie ich gerade. Oder einfach zwei Wörter. Es dauert ein bisschen. Irgendwann ist man damit auch fertig. So, jetzt, da ich die ganze Dächer gepikst habe, lasse ich das einfach noch ein bisschen stehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!